Hallo Leute, wir wollten heute an Mummelsee, wir haben Sonntag den 3. Januar, aber die ganze Schwarzwaldhochstraße, alles gesperrt, wir wollten einfach da oben in den Bergen Hornesgrinde eine schöne Runde machen, ich hatte mit Kommod alles geplant, aber jetzt sind wir nur bis zum Feldbach gekommen und jetzt ist es auch so gut ein bisschen hier draußen zu sein, einfach frische Luft zu schnappen. Ich mache noch ein paar Aufnahmen und schöne Grüße aus dem Hochschweizwald. Sie hat tatsächlich das Ziel getroffen! <lacht> So, wir sind gleich wieder zurück zu unserem Parkplatz. Man hört schon das Rauschen des Feldbachs. Und dann verabschiede ich mich von euch und sage, hoch, und tschüss.